Ha ha ha. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid, heute zum Bürgertest. Ich werde jetzt Bürgertest, weil also ich finde döner videos ist mega gut angekommen, oder die Döner-Videos eher gesagt. Heute wird Bürger getestet, Dulfs Bürger gegen Ottos Burger. Sind beides so die gehyptesten Burger überhaupt in Hamburg. Dulfs Burger habe ich mal vor weiß ich, zwei Jahren das erste mal gegessen. Das war ein Mini Laden. Ich bin hingegangen, der hat eine, Ich habe Burger bestellt, Viertelstunde Wartezeit, mein Burger war fertig und danach anderthalb Stunden Wartezeit. Also damals schon mega heftig gewesen. Ja, jetzt haben die, glaube ich, drei Filialen. Otto's Burger kennt man auch, ist auch noch in Köln. Werde ich jetzt abchecken. Das Format ist das gleiche. 1 bis 10 Punktezahl. Und äh, ich suche den besten Burger und danach auch gerne in ganz Deutschland. Also wie schon beim Döner-Video, schreibt in die Kommentare, wo soll ich hin, welche Burger soll ich testen. Es ist alles erlaubt. Ich stecke in die Bahn, ich mache alles, ich komme an den Start. Und jetzt werden wir erstmal Burger testen und wir machen normal Cheeseburger einfach. Also ich könnte irgendeinen burger nehmen, wir nehmen aber Cheeseburger. Ja, und dann starten wir mal los. So, pass auf! Also ich kann nicht drinnen filmen. Das geht nicht jetzt auch wegen Corona und so weiter. Ich filme jetzt einfach die Bestellung. Filme einmal so ein bisschen hier, dass ihr eine kleine Vorstellung habt. Das ist der Laden so an sich. So. Und dann werde ich jetzt mal meine Bestellung abdrücken. Oh, da vorne Küche. Moin moin. Grüß dich. Die Kollegen sagt, ich kann eben meine Bestellung filmen. Ich mache so ein YouTube Video. Ist das in Ordnung für dich oder? Wenn du mich ausschneidest? Nee, dann mache ich ohne. Dann mache ich ohne. So, Pass auf, der Kollege will nicht gefilmt werden. Ich bestelle jetzt einfach so, ich weiß, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier rein Also, ein Cheeseburger bitte für mich. Ein ganz normalen Cheeseburger, Klassik, alles normal. Alles normal. Perfekt. <lacht> yeah, so, also, damit ihr das hier jetzt auch nochmal von außen seht, einmal von mir jetzt auch noch eine kleine Ansage. So, also das, das ist der Hamburger ihn, definitiv. Wer nicht aus Hamburg kommt, eventuell nicht. Ja, und jetzt schauen wir mal. Also, pass auf Leute, ich habe jetzt meinen Burger hier am Start. Ich habe vergessen zu sagen, Medium, ich bestelle Medium, bei Ottos auch, ich bestelle immer Medium. Brioche-Burger, also das Brötchen ist Brioche, äh, genau, 59 kostet das Ganze. 59, ich finde, Preis okay, wir filmen jetzt mal einmal ab, so sieht das Ganze aus hier. Ja. Und ich nehme, wie gesagt, ich nehme ich nehm Cheeseburger einfach, weil, äh, ja, das, ich will ja für aller Munde so allgemeinen Gaumen so möchte ich das irgendwie vorstellen, wenn ich jetzt einen Special Burger nehme, der sagt die Hälfte, so kann ich nichts mit anfangen. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Also dein Mund macht zu sieht das sehr lecker aus. Ich bleibe mich gerade rein. Du musst ruhig sein. Sieht man das oder was? Ja. Okay. Pass auf Folgendes. Also ihr wisst, ich bin der gefürchtetste Restaurantkritiker auf der Welt und ich habe folgendes Urteil. Ohne die Punkte zu sagen, die sage ich am Schluss, aber schon mal vorweg, Brötchen, dieses Brioche-Brötchen, butterzart, also wirklich, das ist so fluffig, so richtig, keine Ahnung, wie ein Wölkchen, zwei Wolken, die äh, sich um dieses, um dieses rinder äh, Patty schwingen, so, also wirklich babamäßig, dann die roten Zwiebeln sind da drin, wirklich knackig, frisch, irgendwie, einfach intensiv nochmal im Geschmack, so passt perfekt zu diesem, äh, zu diesem Burger dazu, Fleisch schmeckt man raus, ich finde manchmal schmeckt man das Fleisch beim Burger gar ja nicht raus, weil es irgendwie so, keine Ahnung, billig Fleisch ist, keine Qualität, kein Geschmack, hier schmeckst du das Fleisch raus, Es ist wirklich so ein bisschen rauchig, so ein bisschen, ja du merkst dieses Gegrillte auch, sehr lecker, zwischendurch das, ähm, die Frische von der Tomate, dazu die Soße irgendwie, die Soße ist relativ dezent, passt sich aber gut an Burger an. Also ich bin erstmal begeistert, das sage ich euch, ich fresse den Burger jetzt nicht auf, ich fresse ihn danach, weil ich will zu Ottos Burger jetzt auch noch, mit Hunger im Magen und ich, ich, sag's euch, also es ist wirklich, es ist ein guter Burger, wir ballern weiter zu Ottos. Okay, also pass auf Leute, wir sind jetzt bei Ottos Burger, 3-4 Minuten, also das ist Rekordzeit, bei Dings haben wir eben 8,5 gewartet, also 8,45, um es genau zu nehmen, das wollen wir auch mit ein äh, Dings in die Bewertung, also nicht in die komplette Bewertung, aber nur, dass ihr so ein Feedback habt, so wir holen jetzt erstmal Burger ab, Einigermaßen der Eindruck, also coole Location, kann man natürlich alles nicht mitbewerten, ist äh, ja, zum Takeaway. Ja, moin. K können wir dich, äh, Ist es schlimm, wenn du ja, kurz drauf bin, bist? Perfekt, danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich, ich bin gespannt, ich war schon mal bei euch, aber Cheeseburger habe ich jetzt noch nie gegessen. Äh, ich war eben bei Dolph's Burger, habe da noch äh, ja, Burger gegessen. Und sag mal so, du hast ja oft hier gegessen, mit Sicherheit schon, ne? du arbeitest hier. Was würdest du sagen, macht euren Burger aus? Was unseren Burger ausmacht. Ja, was macht ihn so, also ich mache ja einen Contest, äh, wie, wie schon gesagt, ich teste besten, besten äh, Burger. Mhm. Was würdest du sagen, wenn du eine Aussage treffen würdest, warum gewinnt ihr? So, was ist bei euch Geheimrezept? Also für mich persönlich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ja. aber ich liebe das Fleisch, die Qualität vom Fleisch. Äh, okay. Und verglichen zu Dulz... Ist der Burger einfach leckerer? Okay, okay klare Ansage. <lacht> klare Ansage, das ist toll, das cool. Äh, ja, dann schaue ich mal. Also, wenn du Bock hast, Holle äh, kannst du eingeben bei YouTube, dann kannst du das reinfetzen. Sonntag kommt das Video. Sonntag, Mann, genau. Mann, okay. Ich so, ja. Ich muss leider ja ich kein Problem. Ich müssen, Alles oder? gut, ja, genau. Nimmst du einmal hier den <lacht> Links. <lacht> ich habe beinahe es geschafft, Leute. Ich habe echt verplant. Ich wüsste, ich werde jetzt nur abgehauen. <lacht> Ich oder mit Karte? Ich zahlbar, ich zahlbar. 8, 50, Genau. Perfekt. So. so. Also, das stimmt so. stimmt so. Ich danke dir. Ja, direkt. sehr gerne. Nicht Schönen dafür. Abend. Lass Und schmecken. Ja, danke. Schönen Abend noch. Ja, toto Beinahe 8,50 Euro, Leute. Ja, ah. Okay. direkt hier vorne wieder, ne? Mhm. Okay. Erster Eindruck. Also wieder dieses Brioche-Brötchen. Äh, Hier habe ich auch wieder genommen. Auch wieder Medium. Übrigens bei bei Dulfs eben Fleisch perfekt Medium. Das ist auch eine Kunst. Also es ist nicht nicht nicht so leicht gemacht. Magst du noch einmal eine Nahaufnahme machen, Schatz? Du kannst ihn einmal hochhalten, ja. äh, ich halte ihn mal noch mal hoch. So sieht er aus wie im Bilderbuch. Also das kann man nicht anders sagen. Und dann schauen wir mal, was da hergeht. Ah. Mmh. So, pass auf. Also, erstmal zum Burger. Fleisch ist auf jeden Fall, ja, ist medium getroffen. Er sah ein bisschen rosaner aus bei Dulfs, das muss ich dazu sagen. Aber Fleisch ist für mein Empfinden noch medium. Ja, es hat an der Grenze. Ich zeige jetzt mal von innen. Das Ding ist, das Licht ist halt auch ziemlich schlecht. Aber es kommt mir von der, von der Konsistenz und so weiter, kommt es mir Medium noch vor. Bei Durst konntest du es deutlich sehen. Es war, es war Medium. Hier wäre ich mir jetzt nicht 1000 sicher. Ich wäre mir nicht 1000 sicher. Allerdings, jetzt ja, zu dem Burger, auch das Brötchen, etwas krosser von außen. Dieses Brioche etwas krosser gemacht, trotzdem noch sehr fluffig, ähm, aber etwas fester im Biss, sage ich mal. Was aber gar nicht mehr unbedingt schlecht ist. Ähm... Und dann haben wir Salat, frisch, alles perfekt, kann man nichts, nichts gegen einwenden. Fleisch, sehr, sehr intensiv im Geschmack, echt heftig intensiv. Also ich muss sagen, tatsächlich ähm, noch intensiver als bei Dulce. Also, also ich bin begeistert vom Fleisch, anders kann ich es nicht ausdrücken. das ist wirklich wirklich krass. Dann die Soße hat so eine leichte Schärfe, ich habe einfach die Standardsoße genommen, die dazu serviert wird, ich habe kein Special genommen, hat so eine leichte, schärfe Senfnote. Also wirklich in der Kombination bin ich begeistert, bin ich begeistert. Also wir stellen jetzt beim, beim Dulce Burger gegenüber. Ich denke, ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen, weil das Video sowieso relativ kurz gefasst ist. Aber ähm, ja, um jetzt einfach eine Bewertung zu geben von, von den beiden Burgern, gebe ich den Dulfburger, Der mir, wie gesagt, frische Zwiebeln, gutes Fleisch, Kross, Rauchnote, ähm, luftiges Brioche, Medium auf den Punkt. Gebe ich dem Dulsbürger eine 7,6. Einfach mein Geschmack. 1 bis 10, 7,6. Jeder würde individuell bewerten, sagt seine Meinung. Meine ist 7,6. Ist ein sehr guter Burger. Dieser, ähm, und ich habe ich war etwas vorhin genommen vorher, weil ich schon bei beiden Burgern gegessen habe, aber jeweils Special Burger, nicht einen normalen Cheeseburger, sag ich mal. Ottos. Äh, unter Vorbehalt, weil ich halt irgendwie Dulce mehr gehypt habe im Kopf. Unter Vorbehalt äh, mit diesem heftigen Fleisch, was wirklich ganz krass intensiv ist und der Soße die ganz krass stimmt gebe ich tatsächlich Ottos eine 8,2. Ich Feier den übertriebenen Burger. Also ich finde den Burger noch mal noch mal eine ordentliche Schippe drauf geiler. Wirklich. Also man muss natürlich unterscheiden. Ich habe nicht so viel Spielraum mehr. Wir wollen ja noch mehr Burger testen. Ich kann hier, äh, ich könnte auch einen neuen raushauen. Würde ich auch sagen, wenn ich das denke. Aber naja, es ist einfach ein heftiger Burger. Also Ottos hat für mich in diesem Test Absolut überzeugt. Also, Ottos haut mich gerade um vom Burger her, muss ich euch sagen. Äh, ja. Leute, das war, war's auch schon. Ich denke mal, kurzes, knackiges Video. Takeaway-Test. Äh, was wir im Moment machen zu Corona-Zeiten. Mich würde freuen, wenn euch auch diese Videos schocken, wenn ihr mir einen Daumen oben lasst. Ich weiter auch diese Takeaway-Sachen machen kann. Ist ja auch ganz nice für euch, für Hamburger und auch für andere. Wie ist das so mit Takeaway? Taugt das was, taugt das nichts? Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr das Video kommentiert. Daumen hoch, Abo da lasst, alles drum und dran. Äh, ja und dann sage ich bis zum nächsten Mal, schreibt mir in die Kommentare, wo ich als nächstes hinfahren soll und. 8,50 hatte ich das gesagt vorhin. Mm. Hast du noch ein bisschen essen können? Ja, echt richtig gut. Wenn du auch wissen willst, esse ich den anderen beider. Da ist auch noch einer. Ich sage, ein den anderen Beiler. Wenn du Hunger hast, ist.